Ich bin seit mehr als 30 Jahren nicht mehr Motorrad gefahren. Großartig. 30.000 Kilometer nach 30 Jahren. Boden ist das größte lebende System. Das ist eine Art von Mord am Leben. Ich machte es, als du das Wort Mord benutzt hast. Die Leute sagen, Krieg gegen den Klimawandel. Der Klimawandel ist schon schlimm genug. Wir brauchen nicht auch nur einen Krieg. Namaskaram. Guten Morgen, Ginger. Hallo, wie geht es dir? Sehr gut, vielen Dank. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es dort ist. Ich sage nur guten Morgen zu dir. Weißt du, was so toll daran ist? Ich arbeite früh morgens, also egal, ob ich in den Abendshows bin, es spielt keine Rolle. Ich sage immer guten Morgen, also du hast recht. Es ist wirklich eine Ehre mit dir zu sprechen. Also, ich bin hier in Jordanien. Ich bin erst vor kurzem angekommen. Wo? Entsch Bitte entschuldige, wo bist du gelandet? Ich bin hier in Jordanien, in Aquabor. Also, es ist... Die Fahrt durch die Wüste war eine harte Fahrt. Der Wind hat versucht, mich von der Straße zu blasen. Warst du immer schon ein Mensch, der gerne unterwegs ist? Oder geht es wirklich darum, dass die Nachricht verbreitet wird? Oder bist du ein Mensch, der es genießt, unterwegs zu sein? Nein, nein, es geht darum, dass die Nachricht verbreitet wird. Ich bin seit 30 Jahren nicht mehr Motorrad gefahren. Erst jetzt fahre ich wieder. Die letzten zwei Jahre bin ich ein bisschen gefahren. Also 30 Jahre lang. Du dachtest, du könntest 30 Jahre überspringen, jetzt 30 Kilometer. 30.000. Ja, 30.000, großartig. 30.000 Kilometer nach 30 Jahren. Also, lasst uns mit dem sehr einfachen Thema beginnen, worum es bei dieser Reise geht. Und worum es bei Rette den Boden Safe soll geht, denn unserem Boden geht es nicht gut. Ja, wenn du das sagst, nicht gut. Ich bin froh, dass du das sagst. Wenn du sagst, nicht gut, dann ist es fast, als würdest du dich auf ein menschliches Wesen beziehen. Es geht mir nicht gut, bedeutet, dass etwas mit mir nicht gut ist. Wenn es dem Boden nicht gut geht, dann bedeutet das, dass du erkennst, dass es eine lebende Einheit ist. Denn Boden ist das größte lebende System, nicht nur auf diesem Planeten, sondern in dem bekannten Universum ist es das größte lebende System. Es gibt kein solches magisches Material wie Mutterboden auf diesem Planeten, irgendwo im bekannten Universum. Und 87% des Lebens, das du um dich herum siehst, ob es nun ein Wurm, ein Insekt, ein Vogel, ein Baum, ein Mann, eine Frau, ein Kind ist, jeder kommt vom Boden. Also so ein magisches Material. Leider, in den letzten 70 bis 100 Jahren sind 52% Prozent dieses Mutterbodens verschwunden. Wir haben es zerstört, so weit degradiert bis zu einem Punkt, an dem er fast nutzlos sein könnte. Vor allem ist dies eine Art Mutter des Lebens. Wir ermorden die Grundlagen des Lebens. Wir begreifen nicht, wer wir heute sind als Konsequenz des Bodens oder die Organismen im Boden. Eine Handvoll des Bodens enthält 8 bis 10 Milliarden Organismen. Diese unzähligen Organismen sind es, die das Leben auf diesem Planeten hervorbringen, auch im Hinblick auf die evolutionäre Entwicklung dessen, was wir sind. Wir sind eine Folge dieses Bodens. Wenn du mir eine Minute Zeit gibst, werde ich das in einen Zusammenhang stellen. Vor fast einer Milliarde Jahren, bevor dieses Phänomen namens Photosynthese begann, was Photosynthese bedeutet ist, die Pflanzenwelt lernte, ihre Nahrung zu kochen, indem sie die immerwährende Energie der Sonne nutzte. Bevor das begann, betrug der atmosphärische Sauerstoff auf diesem Planeten etwas mehr als ein 1% oder etwas über ein Prozent. mehr war es nicht. Heute sind es 21%. Prozent. Deshalb sind wir alle am Leben, weil wir wissen, dass wir nicht leben können, wenn wir uns die Nase zuhalten. Wenn wir nicht atmen, können wir nicht existieren. Also... Die Photosynthese war die Grundlage für die Anreicherung von Sauerstoff. Und das ist die Grundlage für alles komplexe Leben auf diesem Planeten. Es gibt viele andere Aspekte, aber das ist ein Schlüsselelement. Aber in den letzten 1000 Jahren haben wir die Photosynthese auf dem Planeten um 85% reduziert. 85% Rückgang der Photosynthese. Was ist unser Plan für das Leben? Das ist wirklich lächerlich. Also, ja bitte? Ich wollte sagen, dass ich es mochte, als du das Wort Mord benutzt hast. Du weißt schon, den Boden zu ermorden, weil ich normalerweise das Wort bastardisieren verwende, aber Mord ist richtiger, denn manchmal kann man es nicht zurückholen oder es gibt keinen einfachen Weg, ihn zurückzubringen, aber es gibt ihn, oder? Es ist, als ob wir ihn ermorden würden und dann hätten wir die Chance, ihn wiederzubeleben und das haben wir noch nicht getan. Ja, wir befinden uns also gerade an der Schwelle der Zeit. Als Generation stehen wir vor einer großen Herausforderung. Gleichzeitig haben wir das Privileg, dass wenn wir jetzt handeln, können wir die Generation sein, die vom Rande einer Katastrophe zurückkehrte. Oder wir könnten diese Zeit verschlafen und in die Katastrophe hineingehen, aus der wir vielleicht nie mehr herauskommen. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 27.000 Arten von Organismen pro Jahr aussterben. Bei diesem Tempo werden wir in weiteren, irgendwo zwischen 25 bis 40 Jahren, werden wir einen Punkt erreichen, an dem wir, auch wenn wir den Boden regenerieren wollen, wir dazu nicht mehr in der Lage sein werden. Es wird extrem schwer oder es wird unmöglich werden. Wir befinden uns also im Augenblick an einer Zeitenwende. Wenn wir handeln, können wir in 10 bis 15 Jahren eine deutliche Wende herbeiführen. Das ist der Grund für die Dringlichkeit. Und die Dringlichkeit ist anders. Ich denke, erstens ist der Zeitrahmen klein, wenn man liest über ähm, und die Regionalität und jemanden hier in den USA, Chicago, ich weiß, es war eine der Statistiken, über die ich gelesen habe, oder Talle von Illinois, in denen die Wüstenbildung so weit fortgeschritten ist, dass wir keine Nahrungsquellen mehr haben. Es wird erwartet, dass Illinois bis 2035 eine Art Hungersnot erleben wird. Man wird dort nicht mehr viel anbauen können. Illinois ist also eines der ernsthaft bedrohten Gebiete. Indiana und Ohio sind nicht weit dahinter, sie sind genau dort. Was wir uns also ansehen müssen ist, dass auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt gibt es nicht eine einzige Nation, die einen durchschnittlichen Mindestgehalt von drei Prozent an organischem Anteil im Boden hat. Einzelne Grundstücke mögen das haben, aber der Durchschnitt ist so. Nordeuropa hat 1,48 Prozent, das ist weltweit der höchste Anteil. In Südeuropa beträgt er 1,1 Prozent, in Indien 0,68 Prozent. Afrika liegt bei 0,3 Prozent. Und das ist schon fast eine Wüste. In den Vereinigten Staaten liegt er bei rund 1,25 bis 1,3 Prozent. Auch die meisten südamerikanischen Länder sind davon betroffen. Wegen der bewaldeten Flächen funktioniert der Durchschnitt einigermaßen gut. Aber ansonsten, wenn man nur die landwirtschaftlichen Flächen nimmt, ist Südamerika auch als Kontinent ziemlich schlecht. Kein einziges Land hat also den Mindestgehalt an organischen Stoffen, die notwendig sind. Es handelt sich also um eine globale Krise, nicht um eine einzelne Nation. Das ist auch eine Sache, die jeder verstehen sollte. Wenn es um den Boden geht, wenn es um den organischen Gehalt des Bodens oder der Bodenökologie geht, bedeuten unsere nationalen Grenzen nichts. Den Organismen gedeihen als ein einziges Lebenssystem. Es ist in den Köpfen der Menschen, dies ist mein Stück Land, dies ist dein Stück Land. Wir haben den Planeten wie einen Kuchen aufgeteilt so dass du ein Stück haben kannst und ich ein anderes Stück. Ja, für administrative Zwecke können wir die Welt einteilen, aber wenn wir glauben, dass diese Unterteilungen absolut sind, dann weißt du, wie viel Schaden wir einander zugefügt haben, wie viele Kriege wir geführt haben im Namen von Nationalität, Rasse oder Religion, weil wir uns ständig damit beschäftigen, was der Unterschied zwischen dir und mir ist. Ich habe nur Angst, dass wir keinen Geschlechterkrieg anzetteln werden. Es sollte nicht dazu kommen, denn auch, dass wir so reden, als wären wir verschiedene Spezies und mit jedem Punkt des Unterschieds werden wir die Differenzen verstärken. Es ist sehr wichtig, in einer Zeit wie dieser, in der die Menschheit so mächtig und so fähig ist, dass wir Punkte finden, die uns gemeinsam sind, eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Faktor zwischen uns. Wenn wir nicht verstehen, was dieses alles vereinigende kosmische Bewusstsein ist, müssen wir zumindest verstehen, dass wir alle aus dem gleichen Boden kommen, wir gedeihen auf dem gleichen Boden. Wenn wir sterben, gehen wir in den gleichen Boden zurück. Wenn der Boden abgetragen wird, wird auch die Nahrung abgetragen. Unser Gehalt unserer Lebensmittel zusätzlich zu der Tatsache, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Lebensmittel anzubauen, hat sich aber auch der eigentliche Inhalt der Nahrung verändert, richtig? Ja. Die Mikronährstoffwerte in den Vereinigten Staaten vom frühen 20. Jahrhundert bis heute sind um fast 90 Prozent gefallen. Wenn ich darüber sprach, zeigen die Statistiken dass, wenn man im Jahr 1920 eine Orange aß, welche Nährstoffe man davon bekam. Wenn du heute im Jahr 2022 das Gleiche bekommen willst, musst du acht Orangen essen. Hast du an irgendeinem Tag schon mal acht Orangen gegessen? Nein, nein. Das würde ich nicht schaffen. Allein die Fasern und der Wassergehalt würde wahrscheinlich nicht passen, also … Und dann das Wasser. Wir sollten über Wasser sprechen, denn das ist, das ist etwas, was die Menschen verstehen und sehen, dass es schnell geht. Und Sie können die Wüstenbildung und den Wasserverbrauch nachvollziehen. Wenn der Boden ausgelaugt ist, braucht man mehr Wasser, richtig? Schau, gegenwärtig werden fast 67% des Süßwassers der Welt für die Landwirtschaft verwendet. In Indien werden 84% des Süßwassers für die Landwirtschaft genutzt. Aber wir haben das mit unseren Landwirten deutlich gezeigt wo wir etwa 130.000 Landwirte auf regenerative Landwirtschaft umgestellt haben, was wir als baumbasierte Landwirtschaft bezeichnen. Wenn man hier den organischen Anteil auf 8 bis 10 Prozent erhöht, wird ein Bedarf an Bewässerung auf 30 Prozent des jetzigen Wertes sinken. Wenn du also 100 Liter Wasser verbrauchst, werden es also nur noch 30 Liter sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin froh, dass du diese Frage gestellt hast, denn es wird geschätzt, dass bis 2032 3,5 Milliarden Menschen unter Wassermangel leiden werden. Und das wird eine der Hauptursachen für Migration sein. Es wird erwartet, dass zwischen 2032 und 2035 1,2 Milliarden Menschen migrieren werden. Ungeplante zwangsweise Migrationen. Ungeplante Zwangsmigrationen verursachen enormes Leid für die Menschen. Vor allem Frauen und Kinder tragen die Hauptlast des Leids. Die Hauptlast der Ausbeutung, die bei ungeplanten und erzwungenen Migrationen geschieht, Betrifft vor allem die Frauen und dann die Kinder. Es ist also extrem wichtig, dass die Menschen dort bleiben, wo sie hingehören. Und wenn dort genug Nahrung wächst, wenn der Boden reich ist und der Wassergehalt des Bodens ist relativ, die Feuchtigkeit im Boden hoch ist und der Humusgehalt im Boden hoch ist, bleiben die Menschen dort, wenn Nahrung wächst. Jetzt ist es so, wenn das Land zu Wüste geworden ist, wenn es keine Hoffnung gibt, Nahrung zu finden, werden sie selbstverständlich irgendwo hinziehen. Nun, ich bin auf einer kleinen Farm aufgewachsen und ich hatte das Glück zu kompostieren. Das war ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Dann bin ich in eine Stadt gezogen und habe gesehen, wie die meisten Menschen leben. Und jetzt bin ich wieder außerhalb der Stadt und meine Kinder, wir kompostieren. Aber mir ist klar, dass mein individuelles Handeln nichts bedeutet im Vergleich zu einer Stimme oder einer Stimme mit meinem Dollar. Ich meine, letzten Endes leben die Menschen, die du besuchst und mit denen du sprichst, in den Städten. Was sagst du ihnen, was sie tun sollen? Denn wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung in der Politik, damit das passiert. Die Landwirtschaft ist Nummer eins. 70 Prozent des Landes auf der Welt sind landwirtschaftliche Flächen. Das Problem ist also, 8 Milliarden Menschen mit Nahrung zu versorgen. Das wird nicht aus einem reichen Gemüsegarten kommen, nicht wahr? Definitiv ist es eine wunderbare Sache, wenn man ein wenig von seinem eigenen Essen anbaut, keine Frage. Aber das ist keine Lösung. Eine Lösung wird es nur geben, wenn sie politisch verankert ist wie die Qualität des Bodens sein soll, den man bearbeitet. Denn wir konzentrieren uns auf landwirtschaftliche Böden, weil es in Mode ist, über den Regenwald zu reden. Sieh, der Regenwald braucht dich nicht. Wenn du dich raushältst, wird es ihm gut gehen. So einfach ist das. Aber landwirtschaftliche Flächen sind Teil unseres Nahrungsmittelsystems. Es ist ein Teil unseres Wirtschaftssystems. Und dies ist das einzige Stück Geografie, das von Menschenhand bewirtschaftet wird. Jeden Tag arbeiten Männer und Frauen dort. Wenn du das nicht in Ordnung bringen kannst, wie willst du dann den Regenwald, den Ozean oder etwas anderes in Ordnung bringen? Dies ist ein Ort, an dem jeden Tag der Mensch seine Hand anlegt. Das ist es, was wir in Ordnung bringen müssen. Und weil dies auch mit unserer Ernährung und dem wirtschaftlichen Wohlergehen einer jeden Nation verbunden ist. Also, wie mache ich das? Ich gebe meine Stimme, richtig? Für Leute, die dem Boden Priorität einräumen, nehme ich an. Aber es fühlt sich sehr... Okay, ich werde darüber sprechen. Mir gefällt das. Das ist wichtig für mich. Es ist das Kaufen, nicht wahr? Die Macht des Kaufens, mit seinem Dollar zu wählen, bei dem, der es richtig macht, oder einkaufen bei Leuten, die es richtig machen. Aber was kann man tun, wenn man jetzt davon wegkommen will? Sie als Bürger einer demokratischen Nation gibt es Dinge, die wir verstehen müssen. Angenommen, du wärst der Präsident deines Landes, und du hättest ein Mandat für vier Jahre bekommen. Sag mir, würdest du etwas in Angriff nehmen, das 15 bis 20 Jahre braucht, um Ergebnisse zu erzielen? Oder würdest du versuchen, etwas zu tun, das in vier oder fünf Jahren Früchte trägt? Das ist einfach so. Das ist in jedem Land der Fall. Die politische Führung ist bestrebt, innerhalb des vorgegebenen Zeitraums etwas zu tun. Sie werden nicht zu weit in die Zukunft denken, denn in jedem Land sind die Ressourcen knapp. Wenn man etwas Langfristiges tut, werden kurzfristige Dinge darunter leiden. Und leider sind die Bürger in dieser Welt in dieser Hinsicht so kurzsichtig gewesen, dass, wenn ein Führer kommt und langfristig denkt, das nächste Mal wird er immer abgewählt. So war das. Das ist es also, was ich versuche zu ändern. Drei bis vier Milliarden Erwachsene bedeutet, fast 60 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung auf dem Planeten sollten ihre Sorge um den Boden zum Ausdruck bringen. Um das langfristige Wohlergehen unserer Nationen, das langfristige Wohlergehen unserer Kinder und das zukünftige Wohlbefinden kommender Generationen. Das müssen wir zum Ausdruck bringen. Das ist also das erste Mal, dass so etwas möglich ist. Denn jetzt bist du im Fernsehen, es gibt Leute in den sozialen Medien. Das ist das erste Mal, dass du auf deinem Stuhl sitzen und mit der ganzen Welt sprechen kannst. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit war so etwas möglich. Wenn wir diese Fähigkeiten haben, wenn wir diese Technologien und Plattformen haben, um das zu tun, wenn wir es jetzt nicht tun, wenn wir nicht manifestieren, was wir in dieser Welt wollen, dann zeigt das einfach, dass wir uns nicht genug kümmern. Also dachte ich, ich habe in den letzten 30 Jahren darüber gesprochen. Alle klatschen in die Hände und sagen, Sadhguru, was du tust, ist fantastisch, wunderbare Arbeit. Und sie gehen schlafen. Also dachte ich, ich muss etwas tun, um im Alter von 65 Jahren jeden aufzuwecken. 30.000 Kilometer sind keine Spritztour. Absolut nicht. Ich dachte, ich muss etwas tun. Ich muss mein Leben riskieren, sonst werden die Leute nicht aufbleiben. Jetzt bleiben sie auf. Ich wollte drei bis vier Milliarden. Es ist erst Tag 45. Und ungefähr, nach den Zahlen, die ich bekomme, könnten wir fast 1,2 bis 1,3 Milliarden Menschen bewegt oder inspiriert haben, über den Boden zu reden. Und fast jede andere Regierung hat begonnen, über den Boden zu sprechen. Auf der COP 15 ist das Hauptthema dieses Mal der Boden, nicht nur das. Im Weltwirtschaftsforum haben wir auch Treffen zum Thema Boden vereinbart. Auf dem Wirtschaftsforum war das Thema Boden sonst unmöglich, aber dieses Mal ist Platz für den Boden im Wirtschaftsforum. Das Narrativ ändert sich. So funktioniert der Mensch. Wir müssen zuerst anders denken, dann müssen wir dafür empfinden, dann müssen wir Systeme dafür schaffen und dann handeln. Wir müssen geduldig sein, um das zu erreichen. Jetzt haben wir Mikroorganismen ersetzt und die Grundlage dessen, was Biodiversität auf einem Bauernhof war, durch Maschinen und Chemikalien. Ist es falsch von mir, wenn ich denke, dass wir da auch, nachdem wir nachgedacht haben, dann anfangen zu handeln, ein bisschen kämpfen müssen gegen ein System, das sehr, sehr viel Einfluss hat in seinen Unternehmen, die damit Geld verdienen auf die Art und Weise, wie wir derzeit Landwirtschaft betreiben? Sie, wenn du dafür kämpfst, werden sie zurückschlagen. Das ist die Natur des Menschen. Vor allem, wenn es um ihre kommerziellen Interessen geht. Aber wenn du ihnen stattdessen Anreize bietest, ihr Unternehmen zu transformieren, werden sie ihr Unternehmen transformieren. Es gibt keinen Grund, irgendein Unternehmen niederzumachen. Wenn einige Unternehmen nicht in unsere Zeit passen, müssen wir das Unternehmen umgestalten. Die Transformation wird nicht einfach so geschehen, sie kostet Geld und braucht Zeit. Gib ihnen die Zeit und das Geld, sie werden sich selbst verändern. Warum sollten sie es nicht tun? Die erste Sache ist also, dem Landwirt einen Anreiz zu geben. Was ich jetzt sagen möchte, es gibt viele Nationen und, wie zum Beispiel, die Europäische Union hat einen sehr umfassenden Plan ausgearbeitet für ihre gemeinsame Agrarpolitik. Ich habe mir das angesehen. Was ich sehe ist, dass es zu komplex ist, um jemals eine voll entfaltete Realität werden zu können, weil zu viele Dinge involviert sind. Wie du gesagt hast, denken die Leute über Düngemittel nach, Reduzierung der Düngemittel, Reduzierung der Pestizide. Für solche Leute, die in städtischen Zentren sitzen und über biologische Landwirtschaft nachdenken und diese Landwirtschaft Lass mich das in den Zusammenhang stellen. Wenn wir von heute an alle Düngemittel und Pestizide aus der Welt nehmen, könnte unsere Nahrungsmittelproduktion auf 25% des heutigen Standes sinken. Das würde eine Megakatastrophe sein, die wir nicht bewältigen könnten, und das könnten wir uns nicht leisten. Wie kann man das also reduzieren? Wenn man den organischen Anteil erhöht, wird der Einsatz von Düngemitteln auf natürliche Weise sinken. Sieh, Dünger kostet eine gewisse Menge Geld. Warum sollte ein Landwirt einen Dünger verwenden, den er nicht braucht? Er wird ganz natürlich anfangen zu reduzieren. Aber ich sage Ihnen nie, benutze das nicht, weil der Boden von Feld zu Feld unterschiedlich ist. Verschiedene Böden brauchen vielleicht unterschiedliche Mengen an chemischen Zusätzen was auch immer. Aber wenn der Boden reich ist, wird der Bedarf an Chemikalien sinken. Das ist der richtige Weg. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht zu kämpfen anfangen, es gibt schon genug Kämpfe auf der Welt. Denn wenn wir Klimawandel sagen, sagen die Leute, Krieg gegen den Klimawandel. Der Klimawandel ist schon schlimm genug, wir brauchen nicht auch noch einen zusätzlichen Krieg. Die Menschen sind wütend auf den Straßen und schreien. Wenn man wütend wird, verursacht man offensichtlich die globale Erwärmung. Ja. Nun, das gefällt mir. Ich kann mir einen Anreiz vorstellen. Das macht Sinn, einen Anreiz zu schaffen, um das Flügen zu reduzieren. Es gibt so viele Dinge, die man durch Anreize machen kann, aber das muss auch von der Politik kommen. Es muss von der Politik kommen. Sie, wenn, sagen wir, du hast ein bestimmtes Stück Land und ich habe mein Land, wir beide halten unser Land wirklich wunderbar. Was ist die Garantie dafür, dass die nächste Generation es gut erhalten wird? Es sei denn, es ist in der Politik verankert. Die einfache Sache, die ich sagen möchte, ist folgendes. Wenn du etwa 930 Quadratmeter Land in deiner Stadt hast, kannst du kein 930 Quadratmeter großes Gebäude bauen. Es gibt ein Gesetz, du kannst etwa 600 Quadratmeter bebauen, aber du musst etwas Platz für dich selbst, für den Nachbarn oder so lassen. Aber wenn du 40 Hektar Land hast, kannst du jeden Zentimeter davon pflügen und es innerhalb von zehn Jahren in eine Wüste verwandeln. Es gibt kein Gesetz. Niemand wird dich fragen, warum du das getan hast. Ich meine, wenn du landwirtschaftliche Flächen besitzt, musst du den organischen Anteil auf dem Mindestniveau halten, das bei drei Prozent liegt, weil der Boden ist nicht unser Eigentum. Der Boden ist ein Erbe, das wir von früheren Generationen geerbt haben. Es ist sehr wichtig, ihn als lebendigen Boden weiterzugeben und eine grundlegende Verantwortung, die wir künftigen Generationen Schulden. Aber heute nennen sich einige Generationen Generation Z. Das macht mir Angst. Das klingt wie die letzte Generation. Die letzte. Sie bedeutet was? Vielleicht gehen wir danach zu Alpha. Danke dir so sehr. Lass es uns wahrmachen. Ginger, wir müssen das wahrmachen. Du bist in den Medien. Du musst die Stimmung dazu anheben, denn gerade jetzt als Bürger eines demokratischen Landes ist unsere Stimme das wertvollste. Hm. Wir müssen unsere Besorgnis äußern, nicht im Zorn, nicht im Groll. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe und Verantwortung für das Leben, das wir sind. Und das Leben, das uns umgibt. Und das zukünftige Leben, das auf diesem Planeten nach uns sein muss. Vielen Dank. Ich danke dir. Ich denke, dass dieser Boden das ist, das uns durchbringen kann, denn ich habe zu einem Kollegen gesagt... Das ist der vereinende Faktor auch für uns als menschliche Wesen. Ja, das ist es. Und ich habe es gesehen, sogar quer durch unser Land, die Geschichten, die ich erzählt habe. Ich war bei etwas, was ich eine Bodenpredigt nennen würde, vor etwa sechs Jahren in Texas auf einer Rinderfarm. Und das hat mich wirklich in die Welt der... Schau, die waren von Leuten, die normalerweise nicht in einer Geschichte mit dabei waren, die ich über Umwelt und Klimawandel schrieb. Und es war ein wirklich schöner Moment. Ich denke, der Boden ist vielleicht eines dieser Themen und offensichtlich unglaublich wichtig, aber vielleicht auch eines, das vereint. In diesen 45 Tagen der Fahrt durch Europa, überall war die Reaktion der Menschen nichts weniger als spektakulär. Eine spektakuläre Antwort. Und die meisten Agrarministerien und andere, elf dieser Regierungen, haben MOUs mit uns unterzeichnet. Das bedeutet, dass sich die Sichtweise innerhalb der Landwirtschaftsministerien verändert hat. Und vor allem beginnen sie den Boden als lebendige Einheit anzuerkennen, was das Wichtigste ist. Wir bewegen uns also in diese Richtung. Aber wir müssen verstehen, etwas von diesem Ausmaß wird sich nicht über Nacht ändern. Wir müssen das Gaspedal durchtreten, bis das geschafft ist. Bitte seid mit mir und lasst es uns wahr machen. Ich danke dir, sichere Fahrt auf der Straße, viel Freude für den Rest der Aktion, danke. Ich danke, danke dir sehr, Ginger.